Mobilität ist ein zentrales Thema für den Standort Luzern. Damit wir längerfristig konkurrenzfähig bleiben können, dazu braucht es Lösungen. Ich setze mich im Bundesbahn ein für den Tiefbahnhof Luzern und den Bypass. Ich packe an und setze um für einen starken Tourismusstandort Zentralschweiz, für einen starken Kanton Luzern und eine unabhängige Schweiz.